Ja, und willkommen. mein Name ist rolle p und ich grüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Fast vergessen. So, da, da. So heißt das Spiel. Ne? Und ja, hey, jetzt hat man schon zwei leuchtende Säulen da, weil wir jetzt zwei Ringe haben. Cool. Cool, wie das gemacht haben Und ja, in der letzten Folge ist unsere Spoiler-Mutti gestorben. Wie es nun mal so passiert in einem feiern Emblem-Spiel. Und ja. <lacht> Jetzt mal ganz ernst, aber das ist schon irgendwie komisch, komödiantisch. Irgendwie, das, das, ich bin so mal im Kopf mal einige Feiern im Spiel durchgegangen. Ich glaube, das ist wortwörtlich in jedem Feiern passiert, außer die, die irgendwie Fortsetzungen von anderen Teilen sind. Also der zehnte Teil ist zum Beispiel eine Fortsetzung vom neunten Teil, und ja, da geht das natürlich nicht mehr, weil die älteren äh, Teil schon im Vorhergänger gestorben ist. Nee, Spoiler. <lacht> aber ja ähm, ich habe natürlich ein bisschen getrauert am klo ich war gerade am klo <lacht> da habe ich getrauert um meine mutter die ich seit einer stunde kenne und aber ja das leben geht weiter und heute geht es weiter mit kapitel 4 ne? steht immer noch kapitel 3 aber wir haben das schon abgeschlossen jetzt mal leben geht weiter eltern sterben halt in feiern passiert halt was soll man machen ne? die soundklüsse ist glaube ich jetzt auch ein bisschen besser als, wo ich einige filter abgestellt haben ich sollte jetzt glaube ich nicht mehr so abgebrochen klingen und ja wir machen weiter ein paar können wir heute noch aufnehmen ein paar kann man aufnehmen Spoiler. Hm. Gibt er ja hier alles kalten Spoiler für Fire Emblem 4? Ach ja, in dem Spiel bin ich gestorben. Aber es war ein super Barbecue. Ich meine, wenn der Typ schon spoilert, dann kann ich auch. warte mal bedeutet das Marv ist auch tot ist das alles in der vergangenheit passiert ja nee, wie macht das überhaupt sinn ich dachte die teile sind doch alle nicht miteinander verwurzelt das ist auf einige ausnahmen Gibt's noch einmal Elise? das ist die welt von Feindlum 1 und 13 und 2 und 3 egal denken wir nicht zu so sehr daran wir müssen trauern um unsere Mutter. Warte, wie ist das? Die Verzerrten, ah, okay. Ich muss sagen, reden wir gerade? Sollte ein bisschen aufpassen enda。なほまっすれん。困った時に済まないが、 Ihr seid der Außerwählte. Ihr seid das Drachenblut. Kann ich erstmal mein Trauerark haben? Ah, warten wir bis zum nächsten Fall Emblem er ja, fand ich war schon immer blöder blöde motivation für eine story ah, diese eine supermacker der eigentlich der supermacker war ist gestorben jetzt bin ich die einzige hoffnung. Blöde ist ungefähr 90 Prozent aller Rollenspiele, die Spiele sind. So, wenn ich Somnian höre, muss ich mal an Final Fantasy 15 denken. Oder nicht so hieß Somnian, hieß das halt in Somnia. 実は私には誰夢る Oh, unsere tropheit wird immer größer ich bin so putzig unterstützung wenn einer nebeneinander kämpfen oder einander heilen sammeln sie unterstützung -Punkte. dann kann man supports anschauen schon an beiden charakter mit steigen unterstützung verfühlen einheit von immer höheren werte boni bitte sagt mir dass nicht jeder charakter mit jedem charakter hier supporten kann weil das ist unglaublich ätzend ja zieht die spiele unglaublich ich weiß gar nicht wie viel support in feiern freehaus es gab weil jeder charakter mit jedem supporten konnte ey. das dauert einfach so lange ey. So. Egal. Ey, ich kann nicht ersetzen was ihr verloren habt aber ich bin an eurer seite göttlicher So, ich werde für euch schwert und schild sein göttlicher und eine blume was könnte ein besser trost sein du bist eine blume Arme Königin lubera Wenn die Kunde sich verbreitet, wird ganz viel trauern. Vielen Dank, dass ihr uns helft. Ich hoffe, ihr könnt etwas tun, um zu retten. vor ein wen erinnert mich irgendwie. So die Haarfarbe, so der Haarschnitt. Sie erinnert mich an irgendwas, an irgendjemand. Ich weiß nur nicht an wen. Ein bisschen aus wie Penny aus Ruby. Aber an die denke ich gerade nicht. Es tut mir so leid, Göttlicher. Ich wünschte, ich hätte sie heilen können. Ihr bald endlich wieder vereint. Das ist so ungerecht. Wir haben alles, es hat uns alle überrascht. Könne gehen, Lomera, aber steht so zu netz mir, aber nun nun werde ich niemals wieder ihr Lächeln sehen. Ja, hier haben wir erstmal Fragmente des Bandes. So, ich brauche gar nicht hier umlaufen, ich weiß, aber meine meine Rollenspielinstinkte fordern mich dazu, trotzdem herumzulaufen. Hier liegt noch was. Eisenbahn, aber ich habe voll den Krampf in meiner Hand gerade. Ne? Also, wenn ich schlechter spiele, ist ne, wisst ihr Bescheid. So, dann gucken wir mal. Wie kann ich das jetzt machen mit dem? material und geschenke was habe ich? ich weiß gar nicht wofür die ganzen sachen da sind so wie konnte ich jetzt dings machen rennen karte wechseln habe ich noch nicht genug support point ich drücke gerade jeden knopf hier plus minus nein Tutorial. Ich glaube, das Spiel hat schon irgendwie so gedacht, dass jetzt irgendwie Supports freigeschaltet werden, ne? Aber irgendwie hat sich da noch nichts getan, Da ne? ja, gibt es noch irgendein anderes Ich stelle mir halt vor, das Spiel hätte jetzt irgendwie mir nicht die Nachricht gegeben, wenn ich jetzt irgendwie die Auswahl hätte, ne? Aber anscheinend nicht. Ja gut, dann gehen wir weiter, ne? Haben wir alles auf der Karte sieht's aus, ne? Ja, okay, cool. Nächstes Kapitel. Soll mir recht sein, können wir mehr Gameplay hier reinpacken. Ah. D'Q Sornel, ob'z Käi ni'ndar'lte wa' icha gäscho? Sornel, was ich ga' nemt'et'et' ab'ch'os'ne. Kann ja sogar mit Klonsteinchen kapieren, ne? Das ist wieder wieder My Castle in Wie praktisch. Wirklich. Das ist so also was von nur dafür da, damit man nur gameplaymäßig machen kann. Ne? Sonst hat das hat irgendwie gar keinen Sinn. Bitte lass ihn nicht so groß sein. Bitte lass ihn nicht so groß sein. Bitte lass den nicht, so nicht, so nicht so groß sein. Bitte lass den Ort nicht so groß sein. Bitte lass den Ort nicht so groß sein. Ich möchte nicht die Hälfte des Spiels daran verbringen. Das ist, das ist sehr klein und handlich sein, so ein bisschen wie die Basis in Fire Emblem Free. Ist ja noch mal, wie ist die fortsetzung von Free outs nochmal? Free Hopes. <lacht> Okay. Nein, bitte nicht riesig. Okay. Ja, dann hat die eine Person fallen gelassen. Das ist wie ein Hat unter den Umhang. Die Größe würde passen. seine Bombe. schmeißt sie weg. Mio nein, aus? alle Charaktere, nee, 1 2 3 4 5 6 7, 4 doch. hier in 4 und dann kam drei dazu, genau. Ich bin doch verputzt sich. Das Somniel, das Somniel ist ein Hauptquartier. Hier kannst du dich auf den nächsten Kampf vorbereiten oder die Bande verbündete Bande zu verbündete vertiefen. Parallel zu deinem spielfortschritt werden mehr und mehr Bereiche und Optionen im Somniel freigeschaltet. Du siehst irgendwie nicht so aus wie die alle normale Klamotten. An. Wenn du dein Abenteuer fortsetzen möchtest, öffnet die Weltkarte über das Menü und gibt dich zum Ausgang auf dem zentralen Platz. Bande, wenn du den Bandlevel zwischen Emblem und Einheiten erhöhst, schaltest du besondere Bandgespräch frei. Siehe dieses Bandgespräch im Somniel oder beim erkunden der Weltkarte an. Nachdem du ein Bandgespräch angesehen hast, kannst du den Bandlevel noch weiter erhöhen. Cool. So, somnielkarte karte oh, oh. <lacht> Auf dieser Karte siehst du nicht nur die Örtigkeiten von Somniel, sondern auch die Aufenthaltsorte deiner Verbündete ein Ziel, um dich per Schnellreise sofort dorthin zu begeben. Oh mein Gott, das ist viel zu groß. Oh nein. Ja, ich habe Angst. So, und hier gibt es natürlich auch noch Objekte, die ich sammeln kann. So, Marfu. Okay, der Schmerz über Lumeras Verlust wiegt schwer, doch die vertrauten gehung des Somniers spendet etwas Trost. So Supportgespräch, damit ich weiter hochleveln kann. Ich bin so glücklich, ich kann. Ich dieses... uh. auf der Schmatt. Was steht da? Ach so, das ist der Anfang seines Satzes. Butchon. Samniel hat also auch Teiche und Gärten. Hm, die sollte ich mir ansehen, wenn ich mich nicht wieder verlaufe. Ah. Okay. Königin Lumera sagt sagte es, lege an der Macht des Würmgottes, dass die Embleme sich hier frei bewegen können. Bist du... Warum hatten die so normalen Parker an? Was? Königin Novera stand immer gerne am Rand des Sommers und blickt auf die schönen Wolken ab. Ja. So, mit dir kann ich auch. Ich habe aber nicht eine limitierte Auflage an. Supports, oder? Dankeschön. Das ist ein Musik. Das ist ein ありがとうございます。でもこんなしっかり遠くに行っ こんなに至近距離で応援されると… Stufe C. Neue Seite. Ja ne. Oh, Enzyklopädie. Können wir uns mal. Ich glaube, in diesem Part wird nicht viel passieren. Ich glaube, wir werden uns hier ein bisschen mehr umschauen, ne ja Hier kann man dann auch machen. Sie hat tatsächlich eine limit nicht limitierte, ne Aber ich kann mit jedem reden schon wieder. Nein. Aber die anderen Charaktere kann ich mit allen reden. Bande ansehen, nach da kann ich die Replayen oder was an die Bande sind nur mit, denen mit den Ringen Nur diesen zu deinem Verbündeten. Okay, mag den Wert Blumen, Mode, Sport, Zuckerrüben, andere anzufangen, mag nicht putzen, lernen, Spukgeschichten. okay warum sind die beide äh, verbindeter wechseln da war ich mit ihm nur geredet habe oder was So, hey. Oh, mercurius ausweichen plus 20 dann muss ich auch noch irgendwie lernen wie genau das funktioniert so, kannter oder oh, ist Kanto, ne? ich weiß nicht wie auf deutsch heißt also da kann sich bewegen nachdem der einmal nachdem er noch einmal irgendwie äh, angegriffen hat oder das ist immer gut so, irgendwann anders wollte ich noch gucken ich glaube, wie oft herkommen es ist immer wieder benzing aber ich bin froh mit euch hier zu sein Ah, ich muss jetzt die seiten ja freischalten nachdem ich mit den geredet habe. Oh. kaffee und da sitzt Eti. das Kaffee das ist ab jetzt geöffnet das Kaffee ist ein gemeinschaftsraum mit entspannter atmosphäre und zugang zu anderen einrichtungen und sie musik tue, um die hintergrundmusik im somnials zu ändern äh, die Firma ist voller nützliche Informationen. Hier kannst du elias in elias investieren oder deinen Erfolg überprüfen. Okay. Hey, äh, bin ich bin ich für das Zombie nicht richtig angezogen? Ich fühle mich nicht ganz recht am Platz hier. Aber ich helfe so gut ich kann. Okay, was ist? Hinwand? Spenden? Das schütze die Länder von Elias mit Spenden. Ein Anstieg der Spender wird mit Dankeschön geschenken belohnt. In der spender gibt es mehr seltene Gegner, für deren Bezwingen du mehr Gold oder Erfahrungspunkte bekommst. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. <lacht> Höhere Spender bringen auch erhöhte Material von dran und andere Vorteile mit sich. Spende also, was immer du kannst. Nächster 5.000 Gold, wie viel habe ich überhaupt? Sehr ja gespendet. Oder? Wie viel habe ich denn? Gar nichts. <lacht> cool. Arena Kanzler Koalition Hohen Meer Esel Siegtrohe Nichts mhm. Arena Ich glaube, mehr wird in diesem Party nicht passieren. Das hat wir uns hier umschauen. Das ist wie, eine, wie so eine Sommerbude hier. Na, warte mal. Ah, da ist das ganze Teil, okay. Okay, solange ich nicht irgendwie lernen muss und irgendwie Schüler ausbilden muss oder so, geht das ja noch, ne? So, habe ich hier mit Ihnen geredet. Ja, ne. So, da sehe ich irgendwie eine, eine Haustier, eine Katzenpanke, wie der man hat. Pfote, mein Gott hübscher Kiesel. Milch. Ich nehme, das sind Geschenke, ne? Ah, ja. Ah, ja, aber, ah, ja, So auf der Karte sieht man aber wo was ist, ne? ich so als Rollenspieler, ich bin natürlich gewohnt trotzdem irgendwie dahin zu gehen, weil ich einfach nicht weiß, ob da irgendwie was ist, was nicht angezeigt wird, ne? Ich bin immer paranoid, wenn es um so was geht. aber anscheinend nicht so. oh, ich dachte ich hätte jetzt jemand gefunden Na gut ja das wird wahrscheinlich etwas belebter sein irgendwann das ist ziemlich chillig hier wir wie so eine in so eine spiral hub world weiß hier stall noch nicht freigeschaltet aber er steht doch da <lacht> er steht doch genau vor mir Okay, so viel kann ich ja noch nicht machen also nicht man kann man doch noch ein kapitel machen Weizenmehl. mail so. sind die restlichen kollegen hier und fragmente des bandes ström Altar, schon eine art altar zu sein okay verstehe schon <lacht> fragmente ich weiß nicht was da für dinge sind noch mehr fragmente so ein zwei drei vier fünf wir fehlen noch eine eti war im dings im äh, café ne? ja, da oben links die letzte person dann okay das klar irgendjemand hat sich doch noch einen support was Pferde, pferde Dung? Ach so. Muss schon sagen was? ist aus auch wieder wieder Amiibo alter aus Fire Emblem Free Ich habe eine Menge Fire Emblem Amiibos. Ich kann doch bestimmt damit irgendwie was machen, trauen Was so auch ein Parker scheint ziemlich ruhig, ziemlich ruhig zu sein aber es wird sicher überlebt ja, werden außerdem sind wir ja da so der kann ich nur reden dann lasse uns reden verlänge Nummer zwei Warum tun wir eigentlich unsere unsere Casual-Klamotten hier anziehen in diesem Ort, wenn wir ja sowieso in den Supports wieder unsere Kampfausrüstung annahmen? <lacht> 何より<笑> Ich glaube, der Junge hat etwas Kreislaufprobleme. Er ist irgendwie immer schwindelig oder so. Okay. Okay, die Gespräche scheinen aber noch relativ kurz zu sein, nicht fünf Minuten zu dauern. Jetzt überzeugt das Spiel noch. Jetzt macht das Spiel noch alles richtig meiner Meinung nach. So, eine ähm, Karte, zentraler Platz. Okay, mein Zimmer. Was haben wir denn da? Oh Gott, ich hoffe jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt nicht weitergemacht manchmal ist der heilige Ort, in dem den neo tausend jahre lang geschlafen hat ein neuer rekord wieder der und mein Nickerchen zu machen um die zeit im sonja vergehen zu lassen vielleicht kommst du im schlaf ja einige interessante dinge zu einem kopfhörer bieten dabei das beste hörerlebnis weder Erinnerung, um die ihr vergangenes und zehn erneut anzusehen wenn das in der schwierigkeit verringern Öl lässt sich die Schwierigkeit auf diese weise jedoch nicht ja. ab Okay, was mal sehen, wird hier an Tag aussieht. wegdienst ne? Was? C1 B1 A1 A ah, kann ich jemanden da kann ich jemanden Bescheid sagen, der soll mich wecken oder was. Okay, schwierigkeit ich wollte schon sagen lass mal kurz hier pennen ja, die arena habe ich mich abgeschickt klingt als käme jemand herein 顔を okay muss ich mir sorgen machen sich sorgen machen angst haben ich weiß es nicht So. ich nehme an zeit tut jetzt nicht wirklich irgendwie was hier ändern oder so ne das ist einfach nur irgendwie weil nicht ästhetisch irgendwie so oh, jetzt ist es nachts jetzt ist es, äh, Hell. Wir haben jetzt neue Sachen zu sagen. Da oben liegt noch irgendwie was sehe ich gerade. nein sagt mir nicht, da hat irgendwie was damit zu tun. Nüsse, Muskatnüsse. Kann ich auf der Karte sehen? Noch items sind oder so, ich glaube nicht. Ne? So, Wanda, die habe ich noch nicht geredet. ist auch im Garten nach da oben, der war aber vorher nicht da oder verdammt. Egal, so viel große Sachen werde ich aber nicht verpassen. dem ersten Kapitel oder hm, Sir. mein Gott, ist der Buff. Meine Kleidung steht euch gut wir haben Gott auch mir fällt das entspannt leichter wenn das wenn ich alltagskleidung trage Geschenke. Schenke. Ah, das kann man noch später so wie, wie komme ich noch zur Arena natürlich noch abchecken aber ich sage für habe da kann ich auch noch nicht rein ne hat hier ne Noch nicht freigeschaltet. Hm. Was hier? Ringkammer. Noch nicht freigeschaltet. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Ne? Außer hier unten sind auch noch ein paar Sachen gespawnt. Okay. Ja, okay, da hier ist noch... Mit der Größe bin ich nur einverstanden von dem Ort. Die Schule war irgendwie viermal so groß von Free Houses. So, ich bin mir nicht sicher, ob wir noch ein Kapitel hier schaffen ganzes. Aber ja, wir können es aber versuchen, ne? Aber bevor ich hier weitermache, kann ich irgendwo. sieht jetzt nicht so das kann ich meine Klamotten irgendwie so ändern, so meine Waffen und so. Ja. Oh Gott, äh, hier ne? Turm der Prüfungen. Oh, ich dachte, ja, kann ich auch. Turm der Prüfung, Aussichtspunkt. Ah. Nice. Okay. Äh. Ich habe mit jedem geredet. Ne? Na gut, dann geht's weiter, ja, ne? Was auch immer jetzt als nächstes kommt, ne? Wir müssen zu Dingens gehen, ne? Nie ist halt noch mal Firen. vier näher irgendwie so was. nicht. Wenn der Part zu lang wird, schneide ich sowieso. nicht ein 5 Part wird oder so. Firine, genau. 見ああ、 4 hm. つの国の南西に位置している <lacht> 君 das sind die Eltern von den Hauptkakteren, die beim Intro gesehen haben, hey? <lacht> フィレネ so, so eh? so, so Doka, 悪く思わないでほしい。そして right? モンスター妹 da Tiere da im Hintergrund? Ja, ne schafe was das sieht zufriedlich so aus das kann so nicht sein Wenn sie auf einen feminine Emblem Energie wartet, ah, also die Dinger, diese blauen Dinger. Verzerrten. daneben gucken. Oh, da sind Leute. Oh, wer bist du? Oh, da ist die Schwester. Ja. Er ja, sieht aus, als hätte er die Rüstung von... Und eine Ritterin aus Tales of Arise geklaut. ロフレット様にお伝えしないと。わかったわ。必ず戻る<笑> und hat die Augen geöffnet. Das heißt, er macht ernst, ne? Kampfvorbereitung, klasse. Mal kämpfen, kannst du wählen welche deine Einheiten im Kampf treten sollen. Außerdem kannst du Emblem bringen und Items zuweisen. statt den Kampf mit los, sobald deine Vorbereitungen abgeschlossen sind. So, ich kann jeden hier deployen, ne? So, wer unter einheiten welche Verbündete dich im Kampf begleiten? Du kannst mit ne, der der können kann nicht aus der Aufstellung entfernt werden. Gerade ja, unterschied bestimmt ne, Batterie, Okay, aber ich kann jeden, ne? Ja, sieben von sieben. So, Frage jetzt, wen gebe ich ihn jetzt? Sigurd. Unter Emlinge kannst du Verbündete Ringe zuweisen, die genauso ihnen wie den Kampf mit dem Emblem zu synchronisieren den er tragen soll. Ich würde sagen Alfred kriegt ihn. Wir ne? reden Einheiten. Ne? Gibt es irgendwie, Gibt's da irgendwie bestimmte Werteerhöhungen, Fähigkeit, Verteidigung. Ah, ne? Auch noch mehr von diesen Dingen so ich sehe schon, ich glaube, wir müssen ja äh, Häuser äh, retten, Dorfbewohner retten, nehmen wir in die Häuser reingehen. Waffen und Items für den Kampf mit Ausrüstung vorhanden, muss man nicht sagen. Okay. Ähm, du auch Schwerter tragen? nee So, äh, jeder hat ein Heilmittel, ne? Eisenlanze, jeder hat hier ein Heilmittel. Äh, geben wir mal dir das Heilmittel. Ja. Kann ich hier verbinden irgendwie? Leider nicht. Aber vielleicht kann ich das. Nur jetzt nicht. So, ups. Mir fiel Positionen kannst da, da, da, da ja. So, was haben wir denn hier? Gegen was müssen wir denn hier machen? So, hier haben wir Louis. Er ist ein Landritter, getreu von Precision Selin. Ein stets solcher kultivierter Mann, der Tee liebt. Lanzenrüttler, stark gepanzerte Lanzenkämpfer verfügen über hohe Verteidigungswerte, sind aber anfällig für Magie, gepanzerte anfällig für Waffen. ja Also gegen, ich weiß nicht, wieder auf Deutsch heißen Panzerbrecher. Ne? Waffen kommen bei dieser Einheiten nicht zum Tragen. Ah, cool. Er kann also, also wenn ihn jemand mit der Axt angreift, er kann dadurch nicht gebrochen werden. Ne? Verteidigung 16. watt Rinderung, sind um Umkreis von zwei Fingern. Zwei weibliche verbündete benachbarte erleiden die Einheiten minus zwei Schaden im Kampf. Oh, er erleidet nur. Hm. Ja, ist wahrscheinlich passend, ne? Wegen sie und die äh, Prinzessin, ne? Also sie hat eine Leichtlanze. Hm. Kann sie wahrscheinlich allein jetzt. Ich drücke die ganze Zeit falsche knöpfe So, und dann haben wir Chloe getreue von prinzessin Celine, eine frau von adliger geburt die märchen und imbis liebt ganzen flieger ganzen träger die auf per durch die lüfte gleiten fliegen stark gegen magie aber anfällig gegen bogen ein geländer fällen können sich auch durch felder freien himmels bewegen fehlenfolge sind im umkreis von zwei feldern ein männlicher verbündeter und ein weiblicher verbündeter benachbart fügt die einer plus zwei wow die sind echt irgendwie auf die Charaktere ausgelegt hier. So, ich muss mir erstmal anschauen. Die äh, die Häuser hier. So. Was muss ich überhaupt hier machen? Äh, Rodin besiegen. Wer ist Rodin? Du. Oh, hey. Wie sieht aus wie der Bruder von Freehouses? General aus Illusia. Er führt unter der Flagge seiner Nation das Kommando über Verzerrte. Okay. Standhaftigkeit. Oh. Ah, also kein Rapier gegen den Typen. So. Ich gucke gerade irgendwie, ob hier... Ich guck gerade ob hier irgendwie leute sind die vielleicht auf die dörfer losgehen könnten so banditen oder piraten oder so sind das normalerweise Na gut, wir haben schon 43 minuten aber ich würde dann wahrscheinlich schneiden jetzt zu lang wird ne? mal schauen mache jetzt aber nicht ganz schnitt wenn dann sie wird man ja sehen ne? so wie machen wir denn jetzt ähm, ich will natürlich so schnell wie möglich die häuser hier retten und wir müssen so schnell wie möglich hingehen na können wir nur von hier aus hingehen, ne? Oder? Oder von hier aus. Aber ich würde sagen, wir gehen links lang. Ne? Wir gehen hier so also den Weg, dann ignorieren wir auch die meisten Gegner hier. man Lanzen und Axtkämpfer. ist nicht, mit wenig da hingehen soll. Also hm. oh, sehen die Festungen aus. Ah. Oh cool Okay, wenn ich das gut anstelle, dann könnte ich die beiden vielleicht schon im ersten Zug erledigen. Ne? Dann haben wir das schon mal erledigt. Zum Beispiel mit ihm und wo ist andere anderer Axtkämpfer hier? Axt, Axt, Axt, Axt. So und du, dich kann ich mit. Wo Ja? Nein, ich kann ihn nicht bewegen. Ja, so hat von klar schon wieder. Okay, hier ist auch ein Axtkämpfer, sehe ich gerade, äh, Lanzenkämpfer. Den kriegen wir doch bestimmt mit unseren magiern und so, ne? Ja, ist glaube ich so in Ordnung. Na ja, gut, dann los geht's. Ob ich jetzt geschneidert habe oder nicht, wird man im nächsten Part sehen. Ich würde sagen, fangen wir an. So. Oh, da kommt noch jemand. Sehen, ist das? Ist das ich bin nicht so gut. man weiß, jeder, wer ich bin. Haben nicht alle beobachtet beim Schlafen? Welcher ist das? Ich habe eine, Ver hab eine Vermutung. Vielleicht Celica. Ja, Celica. Echos, ja. Oh, sogar die musik war oh, sehr cool und haben wir jetzt feiern 1 2 und 4 und in 3 30 ja Marv auch der hauptcharakter das heißt da wird wahrscheinlich kein geben ne? Es gibt ja noch zwölf Emblemringe, obwohl es mehr als zwölf Feiernbände gibt. Sven, <lacht> Louis und Chloe haben sich deine Gruppe angeschossen. Sehr gut. ああ、ごっさんだ。流れは多いわね。Oh Ein bisschen aus wie Stahl aus Fire Emblem Awakening der Typ. Okay. Ja, dann mal los. Geist hat er gefallen, wenn du mit dem Internet verbunden bist, also brauche ich da nicht. Ja. geht man gerade Gegenstände und Erfahrung und so. Da fühlt sich ein bisschen zu schummelig an, deswegen tue ich dann nie einstellen. So, wir haben noch Selene und Celica. Mein Gott, ihr Kleid ist overkill. Selene, die prinzessin von viren hat trotz ihrer sanften entscheidung dem festen Willen ihr volk zu beschützen und selika das emblem von echos ihre heilige magie ist der fluch aller monster okay sie ist eine adlige und mystische geboren in einer Kriegsfamilie, eine talentierte magier die auch mit einem schwert umgehen kann hm, sie hat magie und schwerter also so wie selika hm. Gut. Warte, sanfte Blume, erholungs die vor Verbündeten im umfang von zwei Fällen verwendet werden, heilen KP plus 50 Prozent. Okay, Gegner, das ist eine Chance, uh. sehr cool. Es ist so toll, hat man die ganzen feierblend charaktere sammelt. Auf das Spiel. emblem Selika emblem beherrscht mächtige magische Angriffe. sich ist sehr wertvoll im Kampf gegen Verzerrte. Die Synchro-Fähigkeit, Heilige Haltung wirft vom Verzerrten zugefügten Schaden teilweise auf den Angreifer zurück. Die bündnis Seraphien fügt verzerrten Gegnern zusätzlichen Schaden zu. Die Bündnisfähigkeit Echo erlaubt eine Einheit den Einsatz einzelner magischer Angriffe mit 50% Schaden. Also zwei einzelner magische Angriffe. Der Bündnisangriff Teleport Ragnar teleportiert den Anbauer in der Nähe eines fernen Gegners und greift mit mächtiger Magie an. Ups. Hm, also soll ich. Also sag mir hat Spiel mehr, da weniger ich soll mich verbinden, ja. Yeah? Hm. Hat man überhaupt kannst du schneller? erinnert sich zehn Felder weit zu telefonieren und eine starke magische Attacke auszuführen. Ah, also sie kann. Hm, geht das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Hm. ich das machen? Ich glaube ja, ne? Guck mal, ob das so funktioniert, wie ich mir denke, ne? das. aktiviert. So ich könnte sie da in die Festung reinpacken, aber dann wird sie wahrscheinlich voll viel Schaden nehmen. Wir sind Magier, sie hat muss ihre Resistenz 8 machst wie viel Schaden? 17. Das ist ein bisschen viel, Kollege. Geh mal da ein. Schaut's der meine an. Und momentan Teleportation, Angriff. sehr geil ja ich glaube da sind wir schon sicherer ne? so, du gehst jetzt hier. so reden kannst du dich danach noch bewegen oder angreifen ich es noch sehr auf Tutorial so ausgesehen habe ich auch für. Shinryu-sama Leichtlanze, ja, du bist definitiv treffen. Boah! Okay, cool. So, Problem ist. Hast du auch eine... Du hast keine Dings. Kann ich dich anlocken? Nein. Aber ich kann hier reingehen. aber wenn ich hier reingehe, dann geht er in die Festung, dann kann ich ihn nicht treffen so heilung runde plus 10 Unzerbrechlich. Ah ich hätte ihr ich hätte ihm den Langbogen, den lang geben sollen dann hätte er kontern können packen wir dich hier rein in die festung so, so jetzt diese luschen die noch alle unterlevelt sind nope. Ja. Wenn du Häuser besuchst und die Bewohner vor Gefahr waren, kannst du Gold oder Belohnung erhalten. Befehl Besuch wird anwehbar, sobald du eine Einheit auf einen der leuchtenden Felder vor einem Hauseingang bewegst. Vorsicht, gegner können versuchen, Häuser vor dir zu erreichen und sie zu zerstören. Und das wollen wir definitiv nicht. So, da ist ein Lanzenkämpfer da unten. Das ist ein Axtkämpfer, den ich nicht erreichen kann. Ah, ah, niemand erreicht hier irgendjemanden. Nee. So, du machst 17, du musst immer noch ein Level erkriegen, Kollege, Ach Gott, da fehlt natürlich um ein hm, Ich weiß aber, was ich dagegen mache und zwar mache ich einmal den ja dafür kriegt zwar ein bisschen ouch aber ist okay oder auch nicht perfekt so ich wollte eigentlich nur dafür sorgen dass er hier steht damit weil er hat ja seine persönliche fähigkeit die gegner äh, die charaktere irgendwie stärker macht in der nähe dann gehst du dein was ihn in die fräse dann holst du dir den kill Heuer. dann wirst du endlich mal auf der 3 so gut Level ab bitte oh, oh. Es Ich bin besser geworden, göttlicher. So, dann noch die Situation ja. hier. Hm. Hm, Hat's eigentlich heil, Magie? Ne? So, was mache ich hier, Mann? Warte mal, du hast Kanto, ne? ich das hier kann er Erinnert, kann sich nach einer aktion zwei felder weiter bewegen das ist klasse das heißt ich kann hier reingehen nee. hm. ich glaube nicht dass das reichen wird 13 nee. Dreck. Na, nehme ich mal an, ein einzige, was wir machen können, ist meine zwei Axtkämpfe hierhin packen. Na, ne? ja, du gehst dahin, besuchst ihn. Das, ja, das schwer cool. machen sind ja unglaublich wichtig. Dann gehst du hier hin. Obwohl, du nimmst eine Menge Schaden wahrscheinlich, ne? Okay, 17, 20. müsste das aber eigentlich überleben, ne? auf 18, du machst... Schaden was ja keine 18 Schaden ne so ich so ist okay ne wir können außerdem nee kann man nicht sie ist ausreichend natürlich aber ich richte wie hier irgendjemand ich kann auch den hier machen haha Ja. ja, viel Glück. Aber ja, da wird nichts bringen, Kollege. Oh. Gar nicht gesehen, dass du in Reichweite bist. da komm her, du. Ach ja, ich kann nicht gebrochen werden, stimmt. Aha, Donk. Ah, die bekommt auch Erfahrungspunkte. Hat Korbschlag? Der hat Korbschlag gegen mich eingesetzt? Wir haben mal hackt der jetzt mal. Okay, der sollte eigentlich hier ja klar kommen. Ne? die Festung müssen hoch heilen hochheilen. Oh Gott, und da kommen die Gegner, du zerstörst die Häuser. Ist ja noch viel zu weit entfernt, man. <lacht> dieser Schein scheinbar vorarbeiten hier irgendwie waren, aber. Ah, dann kann ich Züge zurückdrehen. Das ist eine Funktion, die einige Leute nicht so gut gefunden haben. Aber zum Let's Play ist das perfekt, weil da machst du einen blöden Fehler. Kannst du die Zeit kurz zurückdenken, statt gesamte Kapitel mal neu zu spielen. Wenn ein Fehler gemacht hast und jemand stirbt, den Drachenzeitkristall in nachtzeit kannst du, kannst du aktionen die du den kampf aus rückgängig machen ja.